Guten Morgen und Willkommen, zur Spieleentwicklerschule, ProIndieDev.art. Heute geht's mit mir, deiner Johanna ins Tutorial. Ist für euch extra von Klaus übersetzt worden. Er wünscht euch viel Erfolg. Im heutigen Video lernst du, wie du 3D-Modelle von Google Maps in die Unreal Engine 5 bekommst. Obwohl die gleiche Methode auch für jede andere Game Engine funktioniert. Das ist perfekt um eine Umgebung zu erstellen, die auf einem realen Ort basiert, oder um erkennbare Landmarken im Hintergrund deines Levels zu haben, Spiele zu erstellen, zu veröffentlichen und zu spielen. Und die Methode, die hier erwähnt wird, ist kostenlos. Wenn du neu in der Spieleentwicklung bist, dann ist die Internetseite proindiedev.art mit seinen Tutorials und Kursen ein großartiger Ort. Um mit dem Lernen zu beginnen, Besonders wenn du schnell ein 3D-Multiplayer-Spiel auf die Beine stellen willst. Denn in den Kursen kümmert sich der Tutor Klaus um einige der wirklich komplizierten Dinge wie Multiplayer-Netzwerke für dich. Du musst nicht wissen, wie man programmiert. Und das bedeutet, du kannst die im Kurs erlernten und logischen Blaupause-Strukturen einfach nutzen. Sodass du sofort loslegen und mit der Entwicklung von Spielen beginnen kannst indem du tausende von kostenlosen Musik, Sound und sogar Kunst-Assets aus dem Unreal-Marktplatz nutzt. Jeden Monat gibt es dort auch kostenlos kostenpflichtige Inhalte, die Assets genannt werden, die Ärmel hochkrempeln und deine eigene Spiellogik entwickeln. Das bedeutet, dass du deine eigenen Spiele von Grund auf neu entwickeln kannst oder sogar Inhalte, die von anderen Unreal-Entwicklern erstellt wurden, neu abwandeln kannst. Schau dir einfach die vielen freien Blueprint-Projekte zu Beginn an. Wenn du bereit bist, dein Meisterwerk mit der Welt zu teilen, kannst du dein Spiel veröffentlichen und es wird sofort auf der Plattform live gehen, für die du dein Spiel programmiert hast und viele Spielerherzen höher schlagen lassen. Natürlich hat die Unreal Engine eine Umsatzbeteiligung, die Entwickler entrichten, die die Unreal-Plattform nutzen, um ihre Projekte zu teilen. Die Entwicklung und Veröffentlichung eines Spiels, das mit Unreal entwickelt wurde, ist völlig kostenlos. Nur wenn ein Spiel einen Umsatz von 3000 US-Dollar pro Quartal erreicht, wird eine Lizenzgebühr von 5% an Epic fällig. Zurück zum Tutorial. Ich werde also das Wembley-Stadion von Google Maps nehmen. In dem Mal, dass das Europapokalfinale stattgefunden hat, da dies ein größeres Gelände ist, kann man hiermit einmal alles zeigen? Bevor wir loslegen können, müssen wir sicherstellen, dass wir alles haben, was wir brauchen, und das ist Folgendes, du brauchst die Unreal Engine. Also entweder 405 oder ich werde die Unreal Engine 5 benutzen. Plugin für Blender namens Maps Models Importer. Die gesamte Software, die du dafür brauchst, ist kostenlos und in der Beschreibung unten verlinkt. Stelle sicher, dass du die gleichen Versionen der Software verwendest wie ich. Um sicherzustellen, dass du die gleichen Ergebnisse erzielst wie ich, machen wir also mit Schritt 1 weiter und laden alles herunter und installieren es. Wenn du es noch nicht hast, ist die Installation der Unreal Engine 5 ganz einfach. Engine aufgelistet, dann kannst du oben auf die Registerkarte, Unreal Engine, gehen und dann siehst du diesen Bildschirm auf dem du die Möglichkeit hast, den Early Access Bild der Unreal Engine 5 herunterzuladen und das war's dann auch schon. Danach gehen wir auf die Blender.org Website, wo ich auf den Download-Button klicke und der Download beginnt. Sobald der Download abgeschlossen ist, klicke ich auf die Datei und installiere sie. Ich kann sie nicht noch einmal installieren. Also klicke ich auf Reparieren und wenn das erledigt ist, wird dir gesagt, dass es erfolgreich war, die Internetseite RenderDoc.org, die in der Beschreibung verlinkt ist. Klicken wir unter dem Download-Button auf den Link für andere Builds und scrollen dann nach unten zum Abschnitt für alle stabilen Builds. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr dieselbe Version wie ich bekommt, nämlich Version 1.9. Ich bekomme die 64-Bit-Version. Es gibt auch eine 32-Bit-Version und ich bekomme die Installer-Version. Damit ich sie ganz einfach einrichten kann. Ich habe mich für eine Komplettinstallation entschieden und das ist alles. Was du dafür tun musst, sobald das installiert ist, kannst du loslegen. Wir müssen nur noch das Plugin für Blender installieren. Was wir jetzt tun werden. Das Plugin, das wir brauchen. Heißt Maps Models Importer und wenn du den Link in der Beschreibung unten verwendest, wirst du auf diese Webseite weitergeleitet. Um es herunterzuladen, du musst nur ein wenig auf der Seite nach unten scrollen, bis du zum Abschnitt Installation gelangst und dort auf den Release Link klicken. Wenn du also auf den Link klickst, kommst du auf die Seite, auf der du es herunterladen kannst. Sobald du es heruntergeladen hast, Musst du es nur noch installieren. Dazu musst du zuerst Blender öffnen. Im Bearbeitungsmenü nach den Einstellungen suchen und sie öffnen. Standardmäßig ist sie für mich im Add-on-Bereich geöffnet. In diesem Bereich gibt es einen Installieren-Button, auf den du klicken musst. Es sollte sich problemlos installieren lassen. Aber wenn du das überprüfen willst, kannst du mit der Suchfunktion in diesem Fenster danach suchen und es sollte ein Häkchen in dem Kästchen sein um zu zeigen, dass es auch aktiv ist. Jetzt, wo wir alles haben, was wir brauchen, kommt der Moment der Wahrheit. Wir werden die Daten von Google Maps abrufen. Wie du siehst, befinde ich mich auf meinem Desktop. Es ist sehr wichtig, dass du keine der Anwendungen geöffnet hast. Wenn wir damit beginnen, vor allem nicht Google Chrome, weil es sonst nicht funktioniert. Ich will es nicht aktualisieren. Weil ich die Version haben will, die ich habe, das können wir vorerst ignorieren. Aber wir kommen gleich darauf zurück. Als nächstes müssen wir Google Chrome öffnen. Aber wir müssen das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Damit dieser Prozess funktioniert, und die Art und Weise, wie wir das tun werden, ist über die Eingabeaufforderung. Ich zeige dir, was das ist. Das Erste, was wir hier eingeben müssen ist, Set, R-E-N-D-E-R-D-U-K, Hook, e g -L, ist gleich 0. Damit wird das render -Doc plugin betriebsbereit gemacht. Also drücken wir die Eingabetaste. Als nächstes müssen wir diesen Text eingeben. Der erste Teil ist der Ort, an dem die Chrome-Anwendung installiert ist. Wir wollen auch den Dialog starten, den du gleich sehen wirst, ich werde dafür sorgen dass diese beiden Textzeilen in der Videobeschreibung verfügbar sind. Also kannst du sie einfach kopieren und einfügen. Wenn du willst, denn ich spare Zeit. Ich habe sie einfach kopiert und eingefügt. Warum solltest du Zeit verschwenden? Also drücken wir die Eingabetaste. Damit es das tut. Aber das Bit, nachdem wir suchen, ist diese GPU, die mit Pit anfängt. Was, glaube ich, Precess ID ist und es gibt dir eine Nummer, die das Bit ist, das wir sehen müssen 1 2 6 4, das ist die Nummer, die wir brauchen, 1 2 6 und 4. Wir gehen zurück zu renderdoc und dann gehen wir zu File Inject Into Process und dann suchen wir nach dem Prozess 1 2 6 4. Da ist es Chrome und das ist die GPU also wollen wir, dass diese Anwendung in der Lage ist zu hören, was auf der GPU also Grafikkarte passiert. Um die Daten zu extrahieren, das ist sehr schlau vom Programm. Also klicken wir darauf und dann ist der kleine Inject-Knopf hier unten. Wir geben ihm einen Klick. Das ist hoffentlich ein guter Start jetzt. Klicken wir hier auf OK und du kannst sehen, dass es jetzt verlinkt ist und die API für mich als Direct3D11 erkannt wird. Also ist alles gut. Wenn du das nicht siehst, wird der Prozess nicht funktionieren vorausgesetzt, du siehst, dass du jetzt zu Google Maps gehen kannst. Okay, ich gehe also zum Wembley Stadion und wir brauchen die 3D-Daten dort. Also gehe ich hier unten zu Ebenen und klicke auf Satellit. Wenn du die 3D-Geometrie nicht siehst, klicke einfach auf Mehr und dann auf Globusansicht. Um zu prüfen, ob es 3D ist, halte deine Steuerungstaste gedrückt und klicke mit der linken Maustaste. Um zu sehen, dass wir hier eine 3D-Geometrie haben. Und stelle sicher, dass es in der höchsten Detailstufe geladen wird. Scrolle einfach herum und stelle sicher, dass du wirklich nah dran bist. Du kannst sehen, dass bessere Texturen eingeblendet werden. Versuche wirklich dein Bestes. Um so viele Details wie möglich einzublenden, da hast du es. Sie werden eingeblendet. Ich glaube nicht, dass der Kran noch besser wird. Aber es lohnt sich ein paar Minuten zu investieren, ich werde das jetzt überstürzen, weil ich es nur für das Video mache, aber verbringe ein paar Minuten damit, die qualitativ hochwertigere Version dieser Modelle zu laden und du bekommst ein besseres Ergebnis, dann zoomst du ein bisschen raus, aber nicht zu weit, denn du willst ja nicht, dass die Modelle in schlechterer Qualität geladen werden und dann gehst du einfach von oben nach unten auf das was du speichern willst, bei mir ist das das Stadion, das Fenster, das Google Maps anzeigt, muss sich bewegen, wenn die Aufnahme gemacht wird, damit die Grafikkarte alle Daten bekommt, die du willst. Ich habe also 5 Sekunden eingefügt und klicke auf den Button, nach der Verzögerung aufnehmen, und dann gehen wir schnell zurück zu Maps und ich klicke und ziehe und beginne mich zu bewegen. 122 Megabyte groß sein. Das bedeutet, dass du die Daten aus Google Maps extrahiert hast und wir sie nur noch unter einem anderen Namen speichern müssen. Wir klicken also mit der rechten Maustaste auf Speichern und geben ihr einen Namen, Wembley. Ich lege sie auf meinem Desktop ab, damit ich sie schnell wiederfinde. Wir werden den Standardwürfel los. Den brauchen wir auch nicht und ich weiß nicht mal, was das ist. Ich lasse das mal so stehen, weil ich nicht weiß, was das ist. Jetzt gehen wir auf Datei-Import und weil wir das Plugin Google Maps Capture hinzugefügt haben, ist es hier aufgelistet. Also klicken wir darauf, gehen auf den Desktop und da ist die Wembley-Datei, die ich gespeichert habe. Der Import hat nicht mal eine Minute gedauert und wenn wir das Bild heranzoomen, kannst du sehen, dass die Geometrie sehr schön geworden ist. Du kannst sehen, dass sie dem entspricht. Was wir gerade in Google Maps gesehen haben und was wirklich cool ist, ist, dass wenn wir hier oben klicken, um die Schattierung einzuschalten, auch die Texturen mit dabei sind, nicht die ordentlichste, aber wir sind jetzt bereit, sie aus Blender zu exportieren. Also lass uns das tun. Wir gehen zu Datei, lass mich einfach Dateiexport abwählen und wir wählen FBX. Etwas, von dem wir wissen dass die Unreal Engine gerne damit arbeitet. Also stelle ich sicher, dass ich es wieder auf den Desktop lege, damit wir es leichter finden können. Und wir nennen es einfach wieder Wembley WebM. Fertig. Und wir exportieren es und das, meine Freunde, ist so weit, so gut. Der nächste Schritt besteht darin, es in, in die Engine zu bekommen. Also schauen wir uns das mal an. Okay. Hier sind wir also in einem neuen Unreal Engine Projekt. Also bin ich in der Unreal Engine 5. Das ist ziemlich einfach und es ist nur ein Projekt, das ich erstellt habe, um dir das zu zeigen. Also kannst du sehen, dass du deine echte Standardansicht aus der dritten Person hast. Also schauen wir uns an, wie wir das importieren und ich werde einfach einen Ordner dafür erstellen. Also lass uns einen neuen Ordner erstellen. Wir nennen ihn einfach Maps Import und wir öffnen ihn. Und dann klicken wir in diesem Ordner auf die Schaltfläche, Importieren. Gehen wir auf unseren Desktop und dort auf Wembley. Also klicken wir auf Öffnen. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Es besteht aus mehreren Meshes und wir müssen sicherstellen, dass diese kombiniert werden. Sonst wird es wirklich unübersichtlich. Also klicken wir auf Meshes kombinieren. Das wird uns wirklich helfen, dann scrollen wir einfach nach unten zu den Materialien und wir wollen, dass neue Materialien erstellt werden und wir wollen, dass Texturen importieren. Das ist alles ziemlich gut. Also klicken wir jetzt einfach auf Importieren. Und wenn es importiert wird, siehst du, dass es ein paar Warnungen gibt, aber nichts, was das, was wir machen wollen, kaputt macht. Also können wir das Fenster so schließen und dann sollte das hier das Mesh sein. Wie du siehst, ich würde das in Maya machen und Maps backen. Ich würde vielleicht sogar Substance Paint benutzen, um mir dabei zu helfen. Wenn du wissen willst, wie ich das mache, damit ich es in ein Mesh mit einer Textur und einem Material verwandle. Hinterlasse mir unten ganz unverbindlich einen Kommentar und wir schauen uns das bei Gelegenheit mal an. Shader kompiliert und du kannst sehen, dass es offensichtlich auch ein Problem mit der Skalierung gibt. Also werde ich folgendes tun. Ich verschiebe es nach draußen und skaliere es um das 100-fache. Das könnte immer noch zu klein sein und die 0 ist auch nicht an der richtigen Stelle. Also tun wir, was wir können mit kostenfreien Programmen. Aus dem Level heraus zu sehen, wenn du der Spieler bist. Du kannst also sehen dass das ein bisschen zu niedrig ist. Und ich denke, dass die Skalierung nicht schlecht ist. Ich habe es mit 100 gemacht. Vielleicht muss es ein bisschen mehr sein. Aber wenn wir spielen, haben wir ein Problem. Es hat Kollisionen erzeugt. Was ein Problem für uns ist, weil unsere Spieler an den Kollisionen hängen bleiben. Oben nach Kollisionen suchst, kannst du die Voreinstellung Kollisionen wählen und ich wähle die Option Keine Kollisionen. Das wird uns helfen, dann speichern wir das und schließen es. Um zu sehen, wie es von innen aussieht, okay. Jetzt haben wir den Eindruck, dass es im Hintergrund eine Geometrie gibt. Was ein ziemlich guter Trick ist. Und es gibt ein paar Probleme. Wie schon gesagt, aber das sind alles lösbare Probleme und man kann ziemlich nah rangehen und größtenteils hält die Geometrie ziemlich gut. Das war's in diesem Video. Du hast Geometrie und Texturen von Google Maps genommen und sie in der Unreal Engine 5 zum Laufen gebracht. Ziemlich großartig. Mit der Zeit gibt's vielleicht sogar bessere Google Geometriedaten. Gut gemacht. Danke fürs Zuschauen. Wenn du das Video nützlich fandest, überlege dir, ob du es abonnierst oder ob du meine Arbeit an der Indie Game Dev Art Academy auf der Seite mit einem virtuellen Kaffee unterstützen willst indem du aktiver Unterstützer wirst oder hol dir einen meiner Kurse und unterstütz so meine Arbeit rund um Spieleentwicklung. Sieh dir auch unseren Blog auf unserer Internetseite an, um mehr über Spieleentwicklung zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, deine Johanna von proindiedev.art